Eigentlich nicht so viel Gewinn machen können. Ja. Einfach nur wenige Prozent, paar tausend Rupias. Ja. Süßkartoffeln kennt ihr? Es gibt in Deutschland auch, ja, ich habe so nie gegessen. Also nicht gegessen. Es wird nicht als Haupt, okay. als, als normales Essen so gegessen, aber als so Kleinigkeiten, ja, also als Snack sowas, ne? Okay. Aber so essen als Hauptnahrungsmittel, also isst man das nicht? Auch ja? nicht ja? Okay. Nein, ja? Normalerweise isst man einfach so, weil es süß ist, ja, ja. und auch schon zusammen mit Kaffee, ja, ah, okay. ja, oder mit Tee. Normalerweise, wenn man äh, zu Gast kommt, ja, in einer ja. Familie, dann ja. sagt er, also da haben wir auch schon Süßkartoffeln dabei und die essen das einfach so als Snacks so zusammen. Roh oder wird das äh, gebacken? Doch, ge gebacken oder gekocht, ja. Das ist ein botanischer Garten, links, ja. ja, also da sind schon Affen da, auch schon verschiedene Arten von äh, Bäumen, ja. Die Familien, kochen einmal an. Alle, alle zwei Tage Reis, ja, je nachdem, wie viel dann die aufessen, ja. Gemacht? ja wie wird das wieder warm gemacht? Da gibt es dann auch schon so einen Topf, ja? Ja. auch schon Elektrik, ja? Ja. Also es kann also warm bleiben, ja, damit, ja? Okay. Also ist alles dann. Äh... da bleibt ja zwei Tage warm der Reis. Mhm, genau. Ja. Ach so? Ja. Okay. Das ist äh, eine Art von, also die, mit dem kochen wir einfach mal in den Stecker rein. Dann mit Strom, ja, ja. das kocht, der ja, und dann lässt man einfach nur so äh, dieser der Gerät ja, ja. und es bleibt dann immer warm die ganze Zeit. So. Ja. Okay. Dann wird's immer in der Gaststätte in eine Form gemacht und auf den Teller gelegt. Ja. Okay. Ja. Dann. dann wir essen das immer warm, heißt es, dann, ne? und, und das wird nicht nicht weicher irgendwie? Nein, nein, ja. Hier wird etwas hier gebaut Da werden äh, Tabak hier getrocknet rechts. Hier. Ah. Tabakblätter, die sind schon geschnitten. Ja. Okay. Da hier die Tabakblätter, ja. die sind ja noch die ganzen Blätter da, werden noch geschnitten. Nehmen und hier gibt ja auch Ja, gibt auch. Das ist auch schon ein, ein großes Geschäft bei uns. Er wird exportiert. Ja. Okay. Die beste Qualität von Tabak heißt, also Tabaksorte heißt Virginia. Mhm. Ja. Okay sollte auch schon nach Europa geschickt werden, okay. ja? Ja, also exportiert, aber nennt man das Sumatra-Tabak, ja? okay. also Sumatra hat den guten Ruf, ja, aber okay. es wird dann auch schon hier produziert, ja, also hier angebaut und dann exportiert und dann wird dann so die Marke bekommen als Sumatra-Tabak, ja? okay. wenn man in Europa etwas von Sumatra-Tabak auch redet, okay. dann redet man von dieser Virginia-Sorte von Tabak, okay. ja? Also es wird viel geraucht bei uns hier, zurzeit, Echt? ja, da die Zigaretten teuer sind, ja, ja. dann die rollen selber, ah, okay. ja, also rollen selber die, diese, diese, die, diese Tabakblätter und gibt es keinen Filter dafür, ja, oh, okay. dann werden die auch schon süchtig, ja. Ja, okay. ja, also wenn die dann so rauchen und, äh, also zu stark, ja, mhm. uh, aber der, damit, also sind sie da auch schon mit den starken, Tabak, ja, und die wollen halt auch schon stärkere in die Zukunft, auch stärkere Tabak vielleicht brauchen, ja. So eine Moschee, ja. Hey? Nee, hier in den, auf dem Wagen ist meistens immer so unterwegs. Da ah, also ja. Benzin oder so. da, Nee, oder äh, das, das? Äh, waren ja, was die dann hier, was die Leute hier verkaufen an der Straße. Ja. Also die sind ja Zulieferer äh, von Fabriken. ja. Okay. Also da haben die viele Waren drin. Ja, Ja, aber das sind so, so so Metallbehälter. Und ich zeige euch wenn es wieder welche gibt. Okay. So Metallbehälter, das so ist das Grüne. So ich dachte, das wäre so das Auto nee. mit so. Die Autos bringen jetzt immer ganz viel an grüne Metallbehälter, so kleine wie Gas mhm. oder so. Grün, ja. Ah, Gas, ja. Also die Gasflaschen, oder? Gasfl ja, so klein, ja, die ja. die okay. grüne, ja. Ja, okay. ja, etwa so groß, Ja, ne? genau. ja. Gasflaschen. Gasflaschen, ja. ja okay. Drei Kilo, ja. ja. Die sind ja für die armen Familien, ja. Also das heißt, es wird ja vom Staat unterstützt, ja. Das heißt, nur die armen Familien das kaufen dürfen, ja. aber egal, manchmal in der Praktik, in der Tat, also werden, können wir alle kaufen, also es wird nicht nachgeprüft, nicht gefragt ja, und so, obwohl wir mit einem Auto hinkommen und sagen, wir wollen die G Flaschen kaufen, also Gas kaufen, dann wir kriegen wir das. Ja. Das ist nicht dass ich sehr viel Gas kaufen. Größere Flaschen oder andere? So, also für, für einen Monat zum Beispiel, meine Frau mhm. braucht vier Stück, also vier Flaschen. Ja. Okay. Für einen Monat. Ja.